Agil funktioniert nicht. Das ist alles großer Mist. Ich habe dich jetzt schon dreimal gefragt, wann dieses Feature fertig ist und du sagst immer, das ist agil, das kann man nicht sagen. Solche kritischen Aussagen hört man immer wieder, manchmal sogar zurecht. Meistens aber, weil agil nicht richtig verstanden wird. Es wird dann also gar nicht agil kritisiert, sondern ein Zerrbild, ein Strom an dessen, was agil eigentlich sein sollte. Agile Methoden werden oft halbherzig und von oben nach unten implementiert. Manchen Teams wird die Arbeitsweise regelrecht übergestülpt geradezu aufgezwungen dass sowas zu stress führt ist klar dabei sollen agile methoden den teams eigentlich helfen effizienter zu arbeiten tun sie das nicht sind sie per definition eigentlich nicht wirklich agil. manchmal sind wir aber auch selbst schuld auch wir halten uns ja nicht immer an alle regeln sind oft nachlässig oder machen irgendwelche faulen kompromisse ja das feature ist morgen fertig versprochen pissig macht mich wenn andere außerhalb des teams diesem reinreden wollen und festlegen wollen wie das team zu arbeiten hat das sind dann auch oft genau dieselben die sagen